Dieses Video befasst sich mit dem Kurzexposé, konkret worum es sich dabei handelt und wie es angefertigt wird. Zuerst kommen wir zu den beiden Lernzielen, die im Rahmen dieser Veranstaltung durch das Verfassen eines Kurzexposés erreicht werden sollen. Erstens soll die Formulierung einer Forschungsfrage erlernt werden und zweitens die Abstimmung von Methodik und Arbeitsschritten auf diese Frage. Doch was ist eigentlich ein wissenschaftliches Kurzexposé? Exposés bieten einen Überblick über ein bevorstehendes Schreib- oder Arbeitsprojekt, zum Beispiel eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit. Dabei geben sie einen Planungsstand wieder. Es ist ein Konzept, das während des Schreibens gegebenenfalls präzisiert, revidiert oder modifiziert, kurz verändert werden kann. Das heißt, man ist nicht gezwungen, das Schreibprojekt genauso umzusetzen, wie es im Exposé geplant war. Das Ziel beim Abfassen eines Exposés ist es, im Anschluss strukturiert und systematisch an ein Arbeitsvorhaben herangehen zu können. Nachdem nun geklärt ist, was ein Exposé überhaupt ist, kommen wir zu der Frage, wozu es genau dient. Während einer unstrukturierten Literaturrecherche für ein bevorstehendes Schreibprojekt, kann man schnell Gefahr laufen, in Forschungsliteratur unterzugehen und von zu vielen Informationen irritiert zu werden. Dem soll ein Exposé entgegenwirken, da es wie eben schon kurz angesprochen, der systematischen Entwicklung eines größeren oder kleineren wissenschaftlichen Schreibprojekts dient. Es fungiert beim späteren Abfassen der Arbeit als Bezugspunkt und Arbeitsgrundlage, also quasi als roter Faden, wodurch Projekte schneller und effizienter abgeschlossen werden können. Ein strukturiertes Vorgehen erspart somit auch bei der Literaturrecherche unnötige Arbeit. Weiterhin richtet sich ein Exposé an Dritte. Es geht darum, mit anderen über das bevorstehende Schreibprojekt ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel werden auf diesem Wege die BetreuerInnen von Abschlussarbeiten über die Projekte der Studierenden in Kenntnis gesetzt, und können gegebenenfalls noch Anregungen geben, zum Beispiel zu möglichen Präzisierungen der Forschungsfrage oder welche Literatur noch hinzugezogen werden sollte. Auch kann man mit Kommilitoninnen ins Gespräch kommen, die weitere Anregungen geben und das Projekt zum Beispiel in einem Kolloquium diskutieren können. Doch was muss ein Exposé alles enthalten? In ein Exposé für eine wissenschaftliche Arbeit gehören die Fragestellung, vorgesehene Arbeitsschritte, die Relevanz des Themas und die Forschungsliteratur, die bei der Bearbeitung des Themas hinzugezogen werden soll. Daraus ergibt sich die folgende Struktur. Im ersten Teil wird der Arbeitstitel der Arbeit genannt. Dieser sollte den Anspruch erfüllen, das Thema möglichst prägnant wiederzugeben. Der zweite Teil gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste befasst sich mit der Fragestellung bzw. Hypothese, dem Prüfauftrag und der Problemstellung. In Abschnitt 2 geht es um den Gegenstand der Arbeit sowie die Relevanz des Themas. Hier sollte das Erkenntnisinteresse deutlich werden. Das heißt, es sollte dargestellt werden, warum die geplante Arbeit für die gegenwärtige Forschung interessant ist. Hierbei sollte beachtet werden, dass die Relevanzbegründung nicht subjektiv, sondern fachwissenschaftlich sein sollte. Beispielsweise auf Basis dessen, dass der gewählte Aspekt bisher gar nicht oder nur kaum wissenschaftlich untersucht wurde. Daher sollte in diesem Abschnitt auch angegeben werden, welches Material bzw. welcher Text oder welche Texte analysiert werden. Im dritten Teil werden die Hilfsmittel erläutert, das heißt die Sekundärliteratur sowie die Begriffe und literaturwissenschaftlichen Konzepte, die eine wichtige Rolle spielen. Auch zur Methodik, Beziehungsweise gegebenenfalls zu den literaturtheoretischen Grundlagen, sollten hier Angaben gemacht werden. Im letzten Absatz wird die vorläufige Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit wiedergegeben, gegebenenfalls mit Begründungen, warum ein bestimmter Punkt auf einen anderen folgt. Weiterhin sollten im Exposé folgende drei Leitfragen in Bezug auf das bevorstehende Schreibprojekt beantwortet werden. Erstens, was soll untersucht werden? Zweitens, warum soll es untersucht werden? Und drittens, wie soll es untersucht werden? Grundsätzlich gilt dabei, dass die Literaturwissenschaft sich mit komplexen Sachverhalten beschäftigt, die eindeutig und konkret formuliert werden müssen. Man schreibt keinen literarischen, sondern einen analytischen Text, weshalb wissenschaftliche Aussagen intersubjektiv nachvollziehbar sein müssen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die eigenen Überlegungen vollständig dokumentiert sein müssen und der Text keine Verständnisvoraussetzungen stellt, sondern voraussetzungsfrei und damit für jeden verständlich ist. Außerdem sollten Andeutungen und Umschreibungen vermieden und stattdessen klare, eher kurze Sätze und eindeutige Begriffe verwendet werden. Zuletzt sei außerdem erwähnt, dass subjektive Bewertungen und Leseeindrücke vermieden werden sollten, denn wissenschaftliches Schreiben ist immer neutral. Kommen wir nun zu den häufig gestellten Fragen. Ist die Frage X präzise genug? Um die eigene Forschungsfrage auf ihre Präzision untersuchen zu können, sollten alle enthaltenen Komponenten einer Fragestellung noch einmal angeschaut und Überlegungen angestellt werden, ob diese noch weiter spezifiziert werden könnten. Hierzu eine beispielhafte Forschungsfrage. Wie wirkt sich der Kapitalismus auf die Figur Shen Te in Brechts Der gute Mensch von Sezuan aus? Zuerst sollte die Komponente Kapitalismus noch einmal betrachtet werden. Kann diese weiter konkretisiert werden? Was ist mit Kapitalismus gemeint? Der Kapitalismus, wie er im Stück dargestellt wird? Wenn ja, wie wird er dargestellt? Oder die kapitalistischen Äußerungen der Figur? Auf eine ähnliche Weise kann auch die Komponente Shentee hinterfragt werden. Ist wirklich die ganze Figur Shentee gemeint oder bezieht sich die geplante Forschungsarbeit nur auf einen Aspekt, auf ihren Charakter, ihre Werte und Normen, ihr Verhalten? Mithilfe dieser Überlegungen könnte die Forschungsfrage folgendermaßen präzisiert werden. Inwiefern beeinflusst die im Text dargestellte kapitalistische Gesellschaft die Werte und Normen Chentes? Eine zweite Möglichkeit, die Forschungsfrage auf ihre Präzision hinzuprüfen, ist eine Hypothese zur Fragestellung aufzustellen und sie spontan zu beantworten. Man sollte sich Gedanken darüber machen, was man mit dem Ergebnis der Arbeit eigentlich sagen möchte und dann im Umkehrschluss überlegen, wie die genaue Frage zu diesem Ergebnis aussehen müsste. Eine weitere häufig gestellte Frage ist, inwiefern die Methode im Arbeitstitel anzugeben ist und was eine Methode eigentlich ist. Die Methode sollte in der Formulierung der Fragestellung und der Formulierung des Arbeitstitels deutlich werden. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Forschungsfrage. Inwiefern werden die in Aristoteles Poetik beschriebenen Merkmale einer Tragödie in Schillers Die Jungfrau von Orléans umgesetzt? Die grundlegende Methode ist eine gattungstheoretische. Nämlich die Frage, ist X eine Tragödie? Und die dazu verwendete Theorie ist der Text Poetik von Aristoteles. Zur Frage, welche Geschlechterkonzepte finden sich in Text X, könnten Gender Studies als Methode bzw. Theorie bestimmt werden. Und für die Frage, wie wirkt sich die französische Revolution auf die Rezeption von Text X aus, die Rezeptions- und Sozialgeschichte. Kommen wir nun zu der Frage, was ein Erkenntnisinteresse ist und wie umfangreich es formuliert werden muss. Um zuerst den zweiten Teil der Frage zu beantworten, es muss so umfangreich wie möglich bzw. nötig formuliert werden. Wie vorhin bereits kurz angesprochen, soll beantwortet werden, wie sich die Forschungsfrage der Arbeit zum aktuellen Stand der Forschung verhält. Auf diese Weise soll dargestellt werden, warum die Arbeit für den derzeitigen Forschungsstand interessant oder von Bedeutung ist. Für die Ermittlung des Forschungsstandes im Rahmen eines Kurzexposés muss zur entwickelten Fragestellung innerhalb der gängigen Datenbanken nach Literatur recherchiert werden die bei der Formulierung des Erkenntnisinteresses mit Titel, Autor und Ja erwähnt werden sollte. Mithilfe dieser Recherche kann eine mögliche Forschungslücke aufgedeckt und durch das im Rahmen des Exposés geplanten Schreibprojekts geschlossen werden. Was ist eine Fragestellung und was sollte hierbei beachtet werden? Erstens sollte es keine Frage sein, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, sondern eine, die nach dem Wie fragt. Außerdem sollte sie möglichst präzise formuliert sein und das Thema der Hausarbeit umgrenzen, damit keine Spielräume offen bleiben und kein falsches Thema angekündigt werden kann, das in der Hausarbeit gar nicht behandelt wird. Hierzu gehört auch, dass auf komplizierte und verschachtelte Fragesätze sowie Aneinanderreihungen von möglichst vielen Fachbegriffen verzichtet werden sollte und dass die Forschungsfrage aus einer einzelnen und nicht aus mehreren Fragen besteht. Außerdem sollte sie so formuliert werden, dass sie im Rahmen des geplanten Schreibprojekts auch beantwortet werden kann. Was ist eine Hypothese? Kurz gesagt sind Hypothesen Vorannahmen dazu, welches Ergebnis in Bezug auf die Fragestellung zu erwarten ist. Eine weitere häufig gestellte Frage beschäftigt sich damit, was eine Gliederung ist. Diese kann definiert werden als die voraussichtliche grundlegende Struktur der wissenschaftlichen Arbeit und sollte so präzise wie möglich verdeutlichen, worum es hierin geht. Daher ist es wichtig, präzise Kapitelüberschriften zu formulieren und so konkret darzulegen, was in den jeweiligen Kapiteln behandelt wird. Zum Beispiel, welcher Text und oder Autorin bearbeitet werden, auf welchen Aspekt sich das Thema beschränkt und welche Methode bzw. Theorie angewandt wird. Es empfiehlt sich, keine Zerstückelung in sehr kurze Unterkapitel, sondern eher eine Gliederung in größere Sinneinheiten vorzunehmen. Als Richtwert sollte hierbei eine Länge von mindestens zwei Seiten pro Kapitel beachtet werden. Ist ein Kapitel kürzer, sollte darüber nachgedacht werden, ob es als eigenes Kapitel sinnvoll ist oder in eine größere Einheit eingegliedert werden kann. Die letzte häufig gestellte Frage beschäftigt sich damit, was unter einem Arbeitstitel zu verstehen ist. Ein Arbeitstitel kann definiert werden als vorläufiger Titel der bevorstehenden Arbeit. Dieser sollte die folgenden drei Komponenten umfassen. Er sollte präzise angeben, was das Thema der geplanten Hausarbeit ist und auf welchen Aspekt sich dieses beschränkt. sollte Auskunft geben, welcher Primärtext von welchem welcher Autorin behandelt wird und welche Methode bzw. Theorie angewendet wird. Das war ein kurzer Einblick in das Kurzexposé. Weitere Informationen können dem bereitgestellten Reader entnommen werden.